Herzlich Willkommen bei Jan und Maxi! Heute ja. machen wir das Erratespiel. Ja, wir haben einen Tick erfunden. Jan muss etwas erraten, was er ist. Ich habe hier jetzt so einen Teller vorbereitet. Ich darf jetzt nicht sagen, was da drauf ist. Wegen Jan, weil er es ja sonst weiß. Ich drehe es noch einmal. So. So. Dann fangen wir jetzt mal an. Okay. Na ja. Ich nehme was. Wo ist der Keller? Maxi. Bitte. Hand auf. Ein Keks. Schokolade. Schokolade, welcher Keks? Nein. Leibniz-Keks? Nein. leibniz Schokoladenkeks. keks Nein, Milk-Kartuck. Deswegen war das so salzig. Hand auf. <lacht> Nein, ähm und M's. Genau. Mach den Mund auf. Nach hinten. Mm. <lacht> ah. Ja. Ich tippe auf. Irgendwas. ist nur flüssig. Ja. Saft. Zitronensaft? Mhm, Okay. Ja. Hm? Leibniz Schokoparty hm. Halt auf! Steig in deine Brisse rein! Gummibär Welche Farbe? Ja, wo soll ich das wissen? Ja, muss schmecken! Nein! Du hast noch ein paar in der Hand, musst du schmecken! Ach so, ist das in Rot? Nein. Noch zwei Versuche. Grün? Ja. Alles. Ich mach die Hand auf. Okay. Nun, du musst den Mund aufmachen ja? und ein bisschen nach hinten. Ja. Kannst du fühlen? <lacht> ja. Nein, ich weiß nicht, was ist okay. Das mal. Paul weiß Bescheid, ne? Das war. Er ist jetzt kurz im Badezimmer. Er muss sich gleich noch erreisen. Zitronensäure. Hm, lecker. Ja, was, was glaubst du denn, was das war? Ich glaube. Was war? Das haben wir nicht mehr Zimt? Nein. Was da? Keine Ahnung. Da. Nein. Salz. Boah, du hast eben mal gesagt, dass es brennt und dann sagst du Salz. Ja, Salz brennt auch. Es war, habe ich eben schon in, in gezeigt, die das gucken, ne? Sieht Zitronensäure.